Ja, ich möchte äh, heute etwas zum Greenwashing von Atomenergie erzählen das, und dem Zusammenhang zu Atomwaffen und Atomwaffenproduktion, die militärischen Interessen, die dahinter verborgen sind und was das eben alles mit der Brennelementefabrik hier in Lingen zu tun hat. Dass Atomenergie und Atomwaffen zwei Seiten von ein und derselben Medaille sind, das wissen wir eigentlich schon. Aber... Die Komplexität dieses Themas haben selbst auch wir Atomkraftgegner und, und Atomkraftgegner oft so sehr zur Seite geschoben. Und jetzt, wo die Atomenergie sich deutlich und weltweit im Niedergang befindet, trotz Propaganda Atomenergie als Klimaretter und so weiter, das zeigen ja auch die jährlichen Berichte des Energieexperten Michael Schneider. Also jetzt wo es so diesen Rückgang nimmt, da sehen wir viel besser die Strukturen der Atomwaffenindustrie. Denn es geht um Atomwaffen. Und wir erleben gerade, wie Präsident Macron sich dafür stark macht, dass Atomkraft in der EU-Taxonomie äh, ein grünes Label bekommt. Und dabei geht es, das wurde heute auch schon gesagt, um Milliardentöpfe, um Milliardenfördertöpfe. Und wenn die Atomenergie als nachhaltig eingestuft ist. Und dieser Prozess, ich befürchte, dass, ich weiß nicht, ob wir den noch stoppen können, aber wir haben schon eine Menge gemacht und wir machen eben auch noch viel weiter. Wenn das aber Wirklichkeit werden sollte, dann rettet er EDF, den französischen Staatskonzern und die Dividenden, die sie haben. Dieser Staatskonzern hat knapp 50 Milliarden Schulden. 50 Milliarden. Tja, das interessiert die äh, äh, französische Regierung vielleicht nicht ganz so viel, jedenfalls sagen sie davon nichts. Und wenn äh, die äh, taxonomie kommt, bedeutet das, dass Invest, äh, Leute, also die eben viel investieren wollen, dass sie der französischen Atomwaffenindustrie diese militärischen Interessen bedienen werden. Und nichts anderes. Es geht nämlich nicht im Wesentlichen um Atomenergie, sondern es geht im Wesentlichen um Atomwaffen. Und das bedeutet, dass Frankreich dann seine Atomwaffen modernisieren kann, viel besser modernisieren kann, weil sie nicht nur mehr Geld haben werden, sondern weil es auch möglich ist, eben weiter viele, viele Fachleute aus, auszubilden. Keine Atomwaffenproduktion funktioniert ohne die entsprechenden Fachleute, ohne die entsprechenden Techniker oder ohne die entsprechenden Sicherheitsexperten. Und es ist nun mal nicht so besonders schick, in der Anzeige dann, wenn man Atomtechnologie studiert hat, zu lesen, ach, kommen Sie doch mal in unsere tolle Atomwaffenfabrik. Das ist einfach nicht schick. Und deshalb wird es auch nicht so gesagt, sondern es wird eben eine wunderbare Reklame gemacht und dass das alles so modern ist mit der Atomtechnologie und mit der Atomenergie. Aber es geht darum, dass Frankreich hier, ich nehme das Beispiel Frankreich, neue Atomwaffen bauen kann, die besser gelenkt werden kann, die besser gesteuert werden können, dass auch neue Reaktoren für französische Atom-U-Boote gebaut werden. Das bedeutet das. Und wer hat uns das alles verraten? Ganz interessant. Das war nämlich Präsident Macron selber. Präsident Macron hat im Dezember 2020 in Le Creusot, wo die französische Atomschmiede steht, eine wunderbare Rede gehalten vor den Arbeitern und Arbeiterinnen dort. Und da hat er gesagt, und ich zitiere jetzt, ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische Nutzung der Technologie und ohne militärische Nutzung gibt es auch keine zivile Atomenergie. Im Klartext heißt das, ohne Atomwirtschaft auf dem neuesten technischen Stand kann Frankreich sein Atomwaffen, Nuklearwaffenarsenal nicht weiter ausbauen und modernisieren. Und dieser Zusammenhang gilt für alle neun Atomwaffenstaaten. Es ist nicht nur Frankreich, es sind alle neun Atomwaffenstaaten. Und wenn man äh, die entsprechenden Dokumente untersucht, finden wir das eben auch. Also solche ähnlichen Aussprüche wie von Präsident Macron finden wir äh, von der britischen äh, Nuklearindustrie, von entsprechenden Leuten dort aus Amerika. Russland ist nicht ganz so offen und China ist natürlich überhaupt nicht offen. Äh, da finden wir das nicht so leicht oder Vielleicht können wir nicht gut genug chinesisch, ich weiß es nicht. Ich möchte aber noch ein bisschen weiter zitieren. Also bei dieser Rede 2020 hat Macron dann weiter gesagt, und da hat er sehr deutlich gesagt, die Atomenergie wird der Eckpfeiler unserer strategischen Autonomie bleiben. Was ist denn das bloß? Strategische Autonomie. Das ist einfach ein anderes Wort für Atomwaffenpolitik. Atomwaffenpolitik, das nennt sich so ein bisschen schöner, strategische Autonomie. Und da hat er dann weiter gesagt, es geht um alle Teile der nuklearen Abschreckung. Um den Antrieb unserer Atom-U-Boote, um U-Boote für den Abschuss ballistischer Atomwaffen und um den Antrieb unserer nuklearen Flugzeugträger. Also die ganze Sparte, die sie haben, hat er genannt. Das ist also ganz deutlich, das sagt Herr Macron selber. Und wir dürfen diese, diesen Fakt nicht vergessen. Es ist sehr, sehr wesentlich, dass wir in der anti bewegung uns zusammenschließen mit den Leuten, äh, eben, die jetzt auch dafür äh, sich einsetzen, dass Atomwaffen abgeschöpft werden. Deshalb habe ich auch dieses äh, Transparent äh, mitgebracht. Denn heute ist äh, der erste Jahrestag, des, äh, wo der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten ist. Letztes Jahr, am 22. Januar ist das passiert. Und inzwischen sind 59 äh, Länder haben schon, äh, sind also diesem Vertrag beigetreten. Sie haben unterschrieben und haben ihn ratifiziert. Und 86 Staaten äh, haben unterschrieben. Deutschland ist leider bisher nicht dabei. Aber was hat das alles mit, und darauf will ich jetzt noch mal zu sprechen kommen, was, has, was hat das hier mit Framatom zu tun und mit der Brennelementefabrik? Ich hatte ja vorhin schon auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Und die Arbeiter, denke ich, und die Techniker, die hier alle arbeiten, die Ingenieure bei Framatom hier in Lingen und auch die Bürgerinnen und Bürger von Lingen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie mit ihrer Arbeit hier und mit dem Verkauf von Brennelementen eine indirekte Quersubventionierung von französischen Atomwaffen machen. Und das ist die Botschaft, die ich allen Leuten in Lingen weitergeben möchte, dass Sie und Ihr das bitte den Politikern hier sagen. Mit dieser Brennelementefabrik hier werden indirekt die französischen Atomwaffen subventioniert. Das ist nicht direkt, sondern indirekt. Und es ist komplex und nicht so einfach, aber so ist es. Und die Politik hier in der Stadt und hier im Land muss eben auch dagegen aufstehen. Und wenn es demnächst zu einer, äh, zu einer Kartellbildung kommen sollte, dass auch die russische Atomwaffenindustrie hier einsteigt. Rosatom ist Atomwaffenindustrie. Das sind alles militärisch-nukleare Komplexe. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann wird, wird auch noch indirekt die, atomisch, äh, die russische Atompolitik mit unterstützt. Und das müssen wir verhindern. Da müssen wir wirklich noch eine ganze Menge tun. Und ich bitte euch, frag, sagt es den Politikern und fragt sie, wollt ihr denn diese Atomwaffenpolitik mit unterstützen? Will unser neuer grüner Wirtschaftsminister Habeck will er Atomwaffenpolitik mit unterstützen? Wir müssen dieses Wort Atomwaffenpolitik endlich sagen. Soll das mit unterstützt werden? Wir wollen etwas ganz anderes. Wir wollen, dass diese Welt auf Atomwaffen komplett verzichtet. Und dazu ist der Atomwaffenverbotsvertrag genau der richtige Weg. Also unsere Forderung. Wir fordern von Minister Habeck das Nein zum joint Venture hier mit der russischen Atomindustrie in Lingen. Und wir fordern von der Bundesregierung das Veto gegen die bisherige EU-Taxonomie, wo eben sowohl die Atomenergie als auch Gas unterstützt werden soll. Und wir fordern von unserer Bundesregierung das Ende der nuklearen Teilhabe. Ich komme also wieder direkt auf die Atomwaffen. Es liegen ja 20 Atomwaffen in Büchel. Wir fordern ein Ende der nuklearen Teilhabe. Wir wollen keine modernisierten US-amerikanischen neuen Atomwaffen und wir wollen auch nicht den Kauf von neuen Atombombern. Das ist unsere Botschaft an die Bundesregierung. Dankeschön.